Guck mal was ich jetzt habe was finden, aber wir sind auf dem Weg nach Bekos. Eben auch mitten auf der Autobahn. Ich könnte euch das hier vorstellen, mitten auf der Autobahn stehen zwei Autos und die kloppen sie erstmal. Die streiten sich ich weiß jetzt nicht, warum die sich gestritten haben, aber das ist so heftig. Die, die gefährden ja nicht nur uns, sondern auch alle anderen. wie kommt man auf die Idee, mitten auf der Autobahn anzuhalten, um sich zu streiten? Ja. Ah, wir sind jetzt frühstücken. Wir sind jetzt endlich da, an einem Ort, wo wir noch nie waren vorher. Und wir sind gespannt. Nehmen wir euch jetzt mit. By the way, schon ein Uhr. <lacht> Egal. Ciao. Guck mal, was ich jetzt habe. Oğlum tamam normalde senin uykusu geldi ya İyi. Normalde dışarıya çıkınca senin keyiflenmen lazım. Yap şu. Yap şu. Yap Spiegelei mit Zucuk, Käsesorten, Tomaten, Gurke, Menemen, Honig, Marmelade, Oliven, Tomatenmark, Butter, Schlagrahm, Käse, Patates, Chai. Ekmek. Das ist nicht nur ein Das ist Menemen. Rührei mit Tomaten und und Zwiebeln und ja, wie das funktioniert, das verlinke ich euch jetzt hier oben einmal, könnt ihr hier einmal klicken. Und das schmeckt so lecker mit ein bisschen Brot, oh mein Gott. Das haben wir leider nicht gelesen. Jetzt macht der liebe Herr hier gerade eine Online-Überweisung dass sie das dann direkt auf dem Konto haben, weil sonst müssten wir jetzt irgendwo Geld abheben und das wäre natürlich jetzt die so. Ein wunderschön guten Morgen, nächster Tag. Gestern war... schön. Ich hatte heute Morgen schon gerade einen Chat mit Amazon. Da kaufen wir unsere duty -Ware, unser Schmuck überarbeitet Das heißt, irgendwie gibt es da irgendwelche Probleme im System, dass ich jetzt heute Morgen mit denen schnacken musste und oh, irgendwie kommen wir zu keiner Lösung. Das ist alles so anstrengend. Die Küche ist auch immer mein Lieblingsplatz, deswegen muss ich hier nochmal irgendwann. gerade ein paar Mails beantworten. Ne, manchmal putzi putzi. Gleich habe ich noch einmal FaceTime in einer Stunde mit einem Geschäftspartner. Ich glaube, ich sollte mich noch Penny machen. Ne? <lacht> so wie ganz bestimmt nicht auf den... Hi, ich bin Ego. Na, was ist denn da? Hm? Was ist denn ein Nick? Ein Nick? mich fertig. Ich freue mich immer, wenn ihr euch mit mir freut, wenn bei mir mal was auf dem Kanal abgeht. Und momentan geht es ja eigentlich richtig, richtig ab, finde ich. Also jetzt nicht von der Klickzahl her, weil das Problem wollen wir gar nicht erst ansprechen. Also ich finde dieses YouTube-Algorithmus absolut für den Arsch. Aber ähm, euer Feedback, bam, das ist so heftig. Ich komme damit gar nicht klar. Ja, Also ich glaube, so ein gutes Feedback hatte ich ja noch schon lange nicht mehr, weil... Ich hatte ja eine Zeit lang nur Hater. Ich hatte nur Hater, nur Leute, die nur an mir rumgehatet haben. Ich habe keinen Plan, warum. Aber, ähm, ja, ich habe keine Ahnung. Egal, ähm, oh Gott, bleib hier. Ja, Hamza kann zwar nicht krabbeln, aber er kann sehr, sehr gut robben. Und das am besten natürlich unter die Couch. Hamza! Der Blick. Kuckuck. Dudi. ja, Jetzt befreie dich da mal wieder. Merkst du schon einen Unterschied an den Augenbrauen? Ich finde, sie sehen schon relativ dicker aus, ne? Fülliger auf jeden Fall. Ich halte es noch durch. Also ich finde, fülligere Augenbrauen stehen mir ein bisschen mehr als nicht füllige. Ah, Mann, bist du schon wieder an derselben Stelle? Hamza, du bist so witzig, ey. Ich wie kurzer Sanderschutz. Das ist ein Nagel, oder? Ja. ein Nagel, oder? Ich Ich glaube, Ich muss jetzt hier mal wieder eine Ich bin <Sessizio> gerade ist der strom ausgefallen deswegen muss ich das jetzt hier mal anmachen mittagessen meint ja wohl eher wir öffnen jetzt mal ich habe hier eine spardose die sparen wir eigentlich immer für hamsa so unsere und hier habe ich noch mal was gesammelt. So dieses ganze Kleingeld und ich glaube das sollten wir jetzt mal zur Bank bringen, so lange haben wir. Okay. Wisst ihr was, wir machen jetzt einfach mal ein Gewinnspiel draus. Oh, ist ja witzig. Wer errät in türkischen Lira? Weil ich kann es nur in türkische Lira sagen. Weil Euro können wir leider nicht jetzt als Gewinnspiel machen, weil ich es umrechnen muss und der Kurs jeden Tag anders ist. Wie viel türkische Lira sind hier drin? Also, das sind meistens so ein, ein Lira-Stückchen. Und ich zeige euch nochmal, wie viele. Ein bisschen tief. Wer am nächsten dran ist, wie viel Geld hier drin ist, der bekommt von Duty Shop eine Kette nach Wahl geschenkt. Ich schätze persönlich irgendwas zwischen 50 und 500 türkische Lira. Dann würde ich sagen, haut rein in die Tasten. Cool, was ein geiles Gewicht, wieder. Warum bin ich gerade mal so spontan gekommen? Achso, und die natürlich auch noch mitzählen. Ne? also alle zusammen ich würde jetzt sagen nächste woche also den Mid-Vlog darauf werde ich dann den gewinner ermitteln. so dann wollen wir mal das geld jetzt hier abgeben ne? so wir waren ja kurz in der stadt dann haben wir ja äh, geld gewechselt und den Beleg habe ich dort übrigens, den zeige ich euch dann. Also fleißig in die Kommentare, was ihr schätzt, was da rausgekommen ist. Und dann waren wir kurz im Doody-Lager, weil wir mussten noch so ein bisschen was arbeiten. Und Leute, der Strom war da ausgefallen. Wir mussten in den fünften Stock mit Babywagen zu Fuß. Das war Horror. Und jeder Stadtteil hat für sich einen eigenen Restaurant, der von der von der Stadt einen Ort, wo man dann vergünstigt essen kann. Und dort sind wir jetzt. Und das ist einfach so, damit halt die Leute, die halt nicht so viel Geld haben, trotzdem gut essen können. Und dementsprechend ist es hier natürlich auch voll. Jetzt geht es gerade. Und wenn wir dann mit Hamza natürlich unterwegs sind, habe ich hier eine Tasche, die ist so groß und so dick und vollgepackt. Und ich habe keine Lust, die mitzuschleppen. Im Fehlt ihr eher eine Tasche, die man sich auf den Rücken binden kann? Ist das wohl besser? Und wir werden uns das jetzt schmecken lassen. Das ist unsere Vorspeise, das ist sozusagen eine Frühlingsrolle mit Pastema drin. Also auf türkische Art Pastelma und Käse. Pasterma ist so wie sowas wie ein Schinken. Ich weiß jetzt nicht, wie es ganz auf Deutsch heißt, aber super lecker. Und schaut mal. Herr <lacht> Antikot. ist ich habe Kebab mit Pommes, Streifen Streifenpommes hier. Und darunter ist wahrscheinlich Joghurt. Lecker, lecker, gut hin. Nach dem Essen gibt es dann immer noch einen Chai. So, ich bin jetzt hier auf der Suche nach einer Wohnung. Beziehungsweise, ja... Die Wohnung würde ich mal gerne, gar nicht sagen, sondern ein Einzelhaus, was man mieten kann. Weil wir hätten gerne was, wo auch ein Garten ist. Also wo Hamza dann auch mal spielen kann. Also etwas, was in dein Budget passt. Dann muss halt auch noch die Quadratmeterzahl stimmen. Der Ort muss stimmen. Da sollte vielleicht in der Umgebung noch was sein. So, dass der Garten. Okay, siehst du. Wow, cool. Schöner Garten. Okay, scheint wohl Wohnzimmer zu sein. Dann guckst du weiter. Okay. Okay, alles gut. Okay. Oh, schön und so. Guckst du. ach cool. Dann tust du hier so ein Gitter vor. Alles kein Problem. Und dann das. Da siehst du auch eine Küche aus 1960. Also eigentlich ist das Haus ganz schön, nur die Küche gefällt nicht. Also im Endeffekt kapert es immer nur bei mir an der Küche. ja Oder man mietet die Küche und lässt die Küche dann machen und zahlt das. Reduziert dann den Mietbetrag. Das machen glaube ich auch viele. Naja, ich schaue dann einfach mal weiter. Ja, das war mit der Wohnungssuche irgendwie nichts. So, jetzt habe ich hier neue Teller bestellt für unsere Eisdiele. Für die Waffeln. Ich, ich sag so, ich habe die Teller vor zweieinhalb Wochen bestellt. Das sind so die Waffelteller, ne? Weil unsere alten sind ein bisschen zu klein, finde ich. So, dann gucken wir doch mal. Oh, sind die nicht schön? Ja, die sind schön groß. Super toll. Ja. So, meine Herzen, diese Woche hatten wir leider nicht so viel Neues. Äh, es ist halt nicht jede Woche Action und ich hoffe auch bald, dass wir uns dann wieder ein Auto zulegen können, weil, oh da geht gar nichts. ist wirklich so, vor allem in so einer Großstadt, es geht einfach nicht. Und mit Kind geht es schon mal gar nicht. Und, dennoch noch gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich hier abonniert und hier meine letzten beiden Videos euch nochmal reinzieht. Und herzlichen Dank nochmal für dieses tolle, positive Feedback. Das bedeutet mir sehr viel. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Jesus.